Familie mit Kopftuch und so. Geh mal durch die Fressgasse und guck mal, ob du diese Familien dort siehst. Siehst du nicht. Also Angst vor Ausgrenzung oder Diskriminierung. Sie gehen nur vom Schlechten aus und wollen gar nicht erst versuchen, was anderes zu hören oder was anderes zu sehen. In diesen Tagen gedenken wir der 2977 Todesopfer, die der islamistische Anschlag vom 11. September 2001 forderte. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen, Überlebenden und Hinterbliebenen. Nicht nur in den USA hat der Anschlag tiefe Risse in der Gesellschaft hinterlassen. Auch in Deutschland haben Menschen die Auswirkungen des Anschlags direkt gespürt und spüren sie heute noch. Ob Rasterfahndung, Racial Profiling, verschärfte Asylgesetze, antimuslimischer Rassismus oder antisemitische Verschwörungstheorien, die Post-9-11-Generation erlebte vielerorts die Verschärfung diskriminierender Diskurse und neue Ausschlüsse. Wir haben deshalb betroffene Menschen selbst gefragt, wie sie die Auswirkungen von 9-11 erlebt haben welche Nachwirkungen junge Menschen heute spüren und was sie sich von der Gesellschaft wünschen. Unsere Kollegin Nabila Khan erklärt außerdem, wie antimuslimischer Rassismus funktioniert und wie wir als Gesellschaft dagegenhalten können. Also ich kenne das Datum von dem Terroranschlag, ja, aber dass es jetzt heute, dieses Jahr 20 Jahre sind, habe ich nicht dran gedacht. nicht. Also man weiß, dass es 20 Jahre her sind, aber dass schon so schnell vergeht, das hat man nicht so realisiert. Ja, mir ist bewusst, dass es 20 Jahre her ist, allerdings so richtig klar wurde es mir im Frühjahr diesen Jahres, als die Schlagzeilen durch die Medien gingen, dass äh, die US-Truppen bis zum 11. September diesen Jahres aus Afghanistan abgezogen werden sollen, was somit auch der 20. Trauertag des Terroranschlages bedeutet. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil dann auf einmal sehr viel über den Islam gesprochen wurde, dass ich da gefühlt hatte in dem Moment, oh shit, jetzt äh, stehen wir so ein bisschen im Mittelpunkt, also, weil ich auch muslimisch gelesen werde. Ja, zum einen ähm, gab es und gibt es immer wieder problematische Äußerungen von PolitikerInnen, ähm, in denen ja, klar geäußert wird, dass MuslimInnen und beispielsweise der Islam nicht zu Deutschland gehören. Es gibt bestimmte Ecken und Straßen, ja, da siehst du nicht diese, diese, diese äh, Familien mit Kopftuch und so. Geh mal durch die Fressgasse und guck mal, ob du diese Familien dort siehst. Die siehst du nicht. Diese Familien fühlen sich jetzt nur noch da wohl, wo ihresgleichen ist. Ich habe viele muslimische Freunde und zum Beispiel auch die weiblichen trauen sich, vor allem bei uns in Dresden oder Sachsen gar kein Kopftuch zu tragen. Einfach aus Ausgrenzung, also Angst vor Ausgrenzung oder Diskriminierung. Ja, auf jeden Fall ist durch den Vorfall, auf jeden Fall in den Medien, das Thema Islam sehr schlecht geredet worden. Es wird ein falsches Bild über den Islam äh, gezeigt. Und daher ist auch der Hass und die Abneigung gegen den Islam immer größer geworden. Ja. Ich finde es schade, dass die Leute nicht so offen sind, überhaupt was vom Islam zu lernen, weil die gehen einfach davon aus, dass es schlimm ist, dass Frauen unterdrückt werden und sie also gehen nur vom Schlechten aus und wollen gar nicht erst versuchen, was anderes zu hören oder was anderes zu sehen. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Muslime und Musliminnen eben in dem Kontext vor allem als Täter und TäterInnen wahrgenommen wurden und werden. Es wird äh, verkannt oder im Prinzip äh, ja, ignoriert, dass äh, tatsächlich, äh, ja, weltweit eben vor allem auch Muslime und Musliminnen Personen, die als solche gelesen werden, Opfer von islamistischen und dschihadistischen Anschlägen sind ähm, und daher sozusagen natürlich auch viele Fluchtbewegungen ne, rühren und zu erklären sind. Aber ganz häufig werden sie eben nur als Täter und TäterInnen wahrgenommen und nicht als Betroffene von Islamismus. Also ich weiß, ich hatte mal im Geschichtsunterricht, in, ich weiß nicht welche Klasse Mittelstufe vielleicht, aber sonst meistens mit Freunden darüber geredet, diskutiert oder mit Familienmitgliedern. Ich habe es schon auf jeden Fall so wahrgenommen, dass ich, ähm, ähm, dass ich kritisch beäugt wurde. Ich erinnere mich noch daran, dass ich zu meiner einen Lehrerin meinte jetzt wird alles anders. Und sie hat mir relativ schnell einen Riegel vorgeschoben und meinte, das ist absoluter Blödsinn, das wird überhaupt nichts beeinflussen. Und dann habe ich nämlich nicht mehr getraut, was dazu zu sagen. Die Nachbarschaft in der Schule, wir hatten das Gefühl gehabt, dass alle Augen auf uns gerichtet waren und wir uns in irgendeiner Form zu allem positionieren mussten. Auch ich, ich war damals in der sechsten Klasse, habe teilweise, wenn ich bei Freundinnen äh, zu Hause war, von Eltern ähm, Fragen gestellt bekommen, wie ähm, was sagen denn deine Eltern dazu, äh, wie ist denn deine Meinung zu den Taliban und ähm, kennt ihr denn welche? <lacht> ich denke, es so ist äußerst wichtig, ähm, die gesamte Gesellschaft im Hinblick auf antimuslimischen Rassismus zu sensibilisieren. Ein großer Teil der Gesellschaft dem sagt, antimuslimischer Rassismus im Prinzip nicht mal was. Das Phänomen wird häufig relativiert oder negiert. Also das ähm, ja, anzuerkennen und ernst zu nehmen, ähm, genau, das wäre sozusagen ein erster wichtiger Schritt. Ähm, ja, dann sozusagen für die Betroffenen von antimuslimischen Rassismus ja, Strukturen zu schaffen, um eben Personen ja, zu unterstützen. Beratungsstellen, Ansprech, Anlaufstellen, Ansprechpersonen zu haben und eben, einen ja, Umgang sozusagen mit den alltäglichen Erfahrungen, die sie ja machen, ja, zu ermöglichen oder zu finden. Genau, und das ist sozusagen etwas, was für die Betroffenen äußerst wichtig wäre. Ja, als Bildungseinrichtung ist es uns ja ein besonderes Anliegen, eben die gesamte Gesellschaft zu sensibilisieren, und da spielen ganz unterschiedliche Bereiche eine Rolle, also das Schulsystem beispielsweise im Bildungsbereich, vom Kita-personal hin bis zu Lehrkräften und professorinnen ähm, gilt es äh, ja, zu sensibilisieren im Umgang mit antimuslimischen Rassismus und im Umgang mit sozusagen Muslimen und dem Islam ähm, aber eben auch unter andere Bereiche, das beispielsweise im öffentlichen Dienst oder auch äh, in der Institution äh, in der Polizei, ähm, ja da sozusagen Fortbildungen anzubieten und äh, zu schauen, wo gibt es da eigentlich Vorbehalte und rassistische Bilder sozusagen in den eigenen Köpfen Und antimuslimischen Rassismus nicht abzutun als ein Randphänomen, sozusagen ein Phänomen am rechten Rand, mit dem wir ja eigentlich in der Gesellschaft gar kein Problem hätten. Ähm, genau.